Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Ich freue mich sehr. Ähm, ich äh, hoffe, dass wir äh, in guten Austausch kommen. Ja, ich bin hergekommen, habe überlegt: Sind es wieder zu viele Folien? Ja, sozusagen der der übliche Fehler. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass wir gut auch danach ins Gespräch kommen können. Und Sie können mich auch jederzeit äh, gerne irgendwie intervenieren oder nachfragen. Ähm, wir sind ja sozusagen ein exquisiter Kreis heute. Ja, umso mehr äh, freue ich mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Gesellschaft im Wandel, Schule im Wandel. Ähm, tatsächlich war ich vor vier Wochen bei dem Vortrag von Frau Professor Kunter, äh, war ich auch hier, konnte, äh, konnte mich freimachen. Und es war sehr, sehr spannend, weil es für mich auch so eine Art Vorlage war. Ja, da ging es darum, sagen, wie, wie, müssen, wie müssen Lehrkräfte unterstützt dabei werden, dass sie möglicherweise tatsächlich auch äh, als äh, Wegbereiter von gesellschaftlichen Wandel äh, agieren können oder den unterstützen können oder den möglicherweise auch initiieren können, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass es jetzt während meines Vortrags heute immer wieder auch äh, Punkte geben wird, ähm, wo wir da drauf gucken können oder vielleicht auch am Schluss ähm, sagen, es ist ja ein Vortrag auch äh, der Lehrkräfteakademie, äh, um zu schauen, was ist schon da und wo müssten wir vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken. Ich habe vier Aspekte heute mitgebracht. Zunächst mal würde ich gerne so ein bisschen erweitert darstellen, aus welcher Sicht ich das Thema angehe. Einmal Kontroversität, dann Demokratiebildung. Birgit Menzel hat auch schon darauf hingewiesen. Also ich komme ursprünglich aus der politischen Bildung, habe lange auch als Politik- und Englischlehrer gearbeitet, habe in Politikwissenschaft promoviert, aber arbeite jetzt seit vielen Jahren äh, im Bereich Demokratiepädagogik. Ja, Das sind jetzt viele Begriffe. Ähm, manchmal, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich immer dasselbe gemacht. Ja, ähm, Das stimmt natürlich nicht, aber sozusagen auf die, äh, auf die Frage, ähm, inwieweit vielleicht alle, auch die im Bildungsbereich interessiert sind, so ein bisschen mehr hinter die Begriffe gucken, mit denen viel agiert wird, äh, das ist auch so ein Themenbereich, den ich heute gerne ansprechen würde. Gesellschaft im Wandel, Schule im Wandel, ähm, da würde ich gerne so kleine Blitzlichter, eigentlich mehr ist das nicht, äh, mal aus, aus Sicht der Demokratiebildung äh, anbringen ähm, und dann im Schluss, Sie sehen Schule im Wandel, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ähm, da würde ich gerne so ein paar Dinge, auch Unterstützung ähm, für diese Themen äh, vor allem auch aus hessischer Sicht thematisieren. Problemstellung. Es gibt einen klaren Auftrag der Kultusministerkonferenz. Die haben äh, vor anderthalb Jahren haben die ein Papier äh, veröffentlicht, ähm, wo sie einen Beschluss zur Demokratiebildung und zur Demokratieerziehung und dort heißt es: Die Stärkung junger Menschen in ihrem Engagement für demokratischen Rechtsstaat und ihrem entschiedenen Eintreten gegen antidemokratische und menschenfeindliche Haltung und Einstellungen ist Aufgabe von Schul- und Unterrichtsentwicklung und Aufgabe aller Fächer. Äh, sowie von außerschulischen Angeboten. Also das ist sozusagen schon mal die Basis äh, auf der Demokratiebildung aus meiner Perspektive, aber auch vor allem des Projekts GUD, für das ich arbeite, das ich leite, äh, sagen, dass die Gewaltprävention, die gewaltpräventiven Angebote und die demokratieförderlichen Angebote, die wir haben, äh, die gelten für alle Schulen, für alle hessischen Lehrkräfte. Ja, also das ist sozusagen unser Ansatz. Dann gibt es auch einen äh, Auftrag des Europarates, Birgit Menzel hat gerade schon darauf hingewiesen Seit zwei Jahren würde ich mal so sagen habe ich das Privileg, äh, mich intensiv mit dem Bildungsprogramm des Europarats auseinanderzusetzen ähm, und diese verstärkt äh, vor, sagen, in den deutschen in die deutschen Bildungskontexte ja, föderaler Staat äh, einzubringen und natürlich vor allem auch in Hessen. Und äh, Umgang mit Kontroversen äh, ist ein Arbeitsschwerpunkt äh, des Europarates. Ähm, und ich habe mir das so vorgenommen, sagen diese Thematik als ein Zugang zum Demokratielernen, als einer von mehreren Zugängen äh, zur Demokratiebildung, äh, sagen stärker ins Gespräch zu bringen. Der Ansatz dort lautet, zu lernen, wie man Menschen, deren Wertvorstellungen sich von den eigenen unterscheiden, in einen wie man mit denen in einen respektvollen Dialog tritt, ist zentraler Bestandteil des demokratischen Prozesses ähm, und wesentlich für den Schutz und die Stärkung der Demokratie und die Förderung einer Kultur der Menschenrechte. Das ist sozusagen der Ansatz des, des Europarates. Ähm, wichtig noch zu sagen, Europarat äh, hat... Äh, etwa 50 Mitgliedstaaten ähm, und äh, umfasst somit einen sehr viel weiteren und auch heterogeneren äh, Mitgliedskorpus äh, als die Europäische Union. Ja, also das ist auch das Spannende, finde ich, an dem Bildungsprogramm des Europarats, äh, dass die einerseits ähm, genutzt werden können in Frankreich, Irland, England und Deutschland, aber auch in Georgien, Aserbaidschan, der Türkei und Finnland. Also es ist wirklich sozusagen eine, eine gute, gute Bandbreite. Wichtig ist, Sie sehen, ich habe das rot markiert, der Ansatz des Europarates ist es zu gucken, es gibt kontroverse Themen, die emotional aufgeladen sind und potenziell polarisieren. Ja, ich werde gleich ein paar Beispiele bringen für, für kontroverse Themen. Ähm, da gibt es ein paar kontroverse Themen, die reißen einen jetzt nicht vom Hocker, sage ich mal. Ja, aber möglicherweise reißen die einen in Frankreich nicht vom in Frankfurt nicht vom Hocker, aber möglicherweise in einem anderen Staat. Ja, oder vielleicht noch einen anderen Teil Deutschlands. Also, das ist sozusagen die Kontroversität, hängt auch immer sehr stark von, von dem Kontext ab. Das kann sich von Schule zu Schule entscheiden, das kann sich von Landkreis zu Landkreis unterscheiden. Ähm, ich werde gleich versuchen, so einige Differenzierungsangebote ähm, Ihnen zu liefern, äh, wie man Kontroversität auch, äh, sagen, besser fassen kann. Wichtig ist aber auch, ähm, und ich glaube, deswegen bin ich hier, ähm, es geht jetzt weniger darum, ähm, so ein Kontro, etwas so eine Pro-Kontrabatte im Politikunterricht. Ja, äh, soll der Mindestlohn eingeführt werden oder nicht? Ja, da kann man sich auch in die Haare bekommen. Aber das ist sozusagen noch meistens einigermaßen äh, handelbar, ähm, sondern sagen, es gibt ja Themen, die sehr viel stärker polarisieren, die möglicherweise mit Klimawandel zu tun haben, die mit Migration zu tun haben, wo man sich als Lehrkraft, da äh, komme ich gleich noch explizit drauf, äh, oder auch als pädagogische Fachkraft, sich einfach nicht rantraut, weil man denkt, oh Gott, jetzt fliegt mir sagen die, die Klassenraumsituation um die Ohren. Also da gibt es sagen große Sorgen, äh, wie man eigentlich welche Themen wie behandelt. Es gibt eine Studie. Ähm, ich habe mir bei der Vorbereitung sagen eine Studie äh, oder eine Autorin ausgesucht, eine US-Amerikanerin, äh, US-Amerikanerin Diane Hess, äh, die hat in diesem Bereich Umgang mit Kontroversität, vor allem auch im Politikunterricht, äh, hat die sehr stark äh, geforscht und hat auch Langzeitstudien, auch noch mit einer Kollegin angestellt. Ähm, das Spannende ist dabei weniger die politischen Inhalte als sagen die pädagogischen Zugänge. Ja? Also wie man, äh, da geht es weniger um das kognitive Lernen, sondern auch sagen, um, eher um die Soft Skills. Ja? Wie man miteinander umgeht als Lehrkraft, aber auch die Schülerinnen untereinander, um ähm, mit Differenzen, um mit Konflikten ähm, sagen gut umzugehen dass man es auch als eine demokratische lernchance äh, erfasst und sie schreibt ähm, eines der kontroversesten themen äh, wenn es um das unterrichten kontroverser themen geht ist eigentlich was wie kontrovers ist ja das macht die sache jetzt sagen wir zu beginn des vortrags nicht viel einfacher ähm, aber äh, es, es ist tatsächlich ein komplexes thema ich habe schon darauf hingewiesen und ich komme gleich zu beispielen ähm, es geben sich es ergeben sich viele Fragen an Lehrkräfte. Ähm, wie genau soll ich auf widersprüchliche Wahrnehmung und Haltung von Schülerinnen eingehen? Ja, wie fange ich das auf? Ich habe eben darauf verwiesen. Der Ansatz gilt für alle. Lehrkräfte. Alle äh, aller Fächer, ähm, das heißt, theoretisch äh, muss man, wenn man Chemie- und Sportlehrerin ist, aber man hat eine Klasse, hat die Klassenleitung und muss dann sagen, Themen auffangen, die in der Klasse eine Rolle spielen, dann hat man ja keine politikwissenschaftliche oder historische oder ähm, gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung. Ja, Das heißt, es gibt tatsächlich. Ähm, es sind schon höhere Herausforderungen damit verbunden. Ähm, soll ich Partei ergreifen ja, für Schülerinnen, gegen Schülerinnen? Ähm, wie kann ich einzelne Schülerinnen schützen, vielleicht auch, ja, wenn es in Richtung Diskriminierung, Beleidigung, Zuschreibung geht? Ähm, wie schaffe ich es, in eine gute Diskussion zu kommen? Ähm, wie kann ich auch Schülerinnen und Schüler ermutigen, sich gegenseitig zuzuhören, ihre Meinung zu äußern? Brauche ich dafür die Schulleitung? Ja, Wäre nicht schlecht, wenn es sagen <lacht> schwieriger wird. Ähm, und die letzte Frage ist: Traue ich mir das überhaupt zu? Ja, möchte ich das? Und da sagen, da kann ich jetzt schon vorwegnehmen: habe ich so ein paar Angebote. Ja, sagen wir, sind jetzt, haben jetzt heute ein Vortragsformat und kein Workshop-Format. Ähm, aber es gibt doch sozusagen mehrere Möglichkeiten, äh, wo man sich auf den Weg machen kann, ähm, um in diesem Kontext äh, sicher, handlungssicherer zu werden. Ich würde gerne. Um äh, sagen, die Grundlage zu legen für das Thema, würde ich gerne ähm, ein paar Schritte zurückgehen ähm, und zwar ähm, Ernst Frenkel, ein bekannter äh, Politikwissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert, ähm, der im Bereich der Pluralismus-Theorie ähm, unterwegs war, der übrigens vor ziemlich genau vor 100 Jahren hier in Frankfurt Jura studiert hat, äh, musste dann emigrieren, kam dann wieder zurück und hat die politische Bildung in der Nachkriegszeit von Berlin aus sehr geprägt. Ähm, der hat eine Theorie aufgestellt, die zwei Sektoren der pluralistischen Demokratie, veröffentlicht in Deutschland und um die westlichen Demokratien, erst Veröffentlichung 1964. Und er hat das formuliert, die wirksame Anerkennung eines Gefüges feststehender politischer Prinzipien oder moralischer Maßstäbe mache es überhaupt erst möglich, dass Fragen der Alltagspolitik, der Neigung oder Stimmung der Wählerschaft zur Stellungnahme und Entscheidung überantwortet werden können. So hat Frenkel das formuliert im Sinne einer politikwissenschaftlichen Analyse. Und er präzisiert das. Es gibt einmal die nebeneinander bestehenden kontroversen und nicht kontroversen Sektoren des Gemeinwesens sind durch eine Demarkationsliebe voneinander getrennt, die nicht, einmal, die nicht für einen für alle Mal festliegt. Sie ist vielmehr ständigen Verschiebungen unterworfen, in denen sich jeweils politisch hochbedeutsame Wandlungen des Gemeinschaftsbewusstseins reflektieren. Das ist sozusagen der theoretische Kontext, in dem ich diesen Vortrag einbette, aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive. Ähm, Ernst Frankl hat definiert einmal einen nicht kontroversen Sektor und einen, sagen den äh, kontroversen Sektor. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich habe eine, eine, eine Folie vorbereitet, ähm, wenn man sich das als Spielfeld vorstellt, ja, sagen die, die Gemeinwesen, dann gibt es einmal das Spielfeld und das ist der nicht-kontroverse Sektor. Ja. Das ist, das, man muss sich einigen auf ein Spielfeld, auf dem man spielt. Ja. Es muss klar sein, äh, wo, ist die, wo, ist die, wo ist die Linie. Ja. Also Das ist das Spielfeld und wenn man rausgeht, ist man halt nicht mehr auf dem Spielfeld. Ja, wenn man mitspielen will, muss man auf dem Spielfeld bleiben. Ja. Also Sie alle kennen das aus welcher Sportart auch immer ähm, und Aber auf diesem nicht kontroversen Sektor, also auf dem Spielfeld, findet das Spiel statt. Und das ist sozusagen etwas einfach formuliert möglicherweise. Das sind die politischen Auseinandersetzungen, die es im Gemeinwesen nun mal gibt. Ja, Sagen Pluralismus, unser Staat, sagen wir sind ein pluralistischer Bundesstaat. Es ist klar, dass es äh, ganz viele verschiedene Sichtweisen, Interessen äh, auf politische Auseinandersetzungen gibt und das ist auch gut so. Ja, Deswegen haben wir ein plurales Parteiensystem. Deswegen sind wir auch ein föderaler Bundesstaat. Deswegen gibt es Verbände. Also sozusagen unsere ganze Demokratie äh, beruht äh, auf, dem, auf dem Pluralismus. Aber dieser Pluralismus braucht eine Basis, auf der er agieren kann. Und wenn man das mal etwas äh, präzisiert, ja, ich habe es mal so genannt, was steht eigentlich zur Debatte und was nicht, dann gibt es verschiedene Wege, und sagen, ich habe immer im Kopf auch, was es heißt für Schule, ja, sowohl für Schulleitung als auch für, für Unterricht. Ähm, was ist denn die, die Base sozusagen, auf der wir agieren und an der wir uns auch orientieren können? ja Das ist einmal, Sie sehen das äh, oben links, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, also Rechtsstaatlichkeit, äh, Parteienwettbewerb, fairer Chancengleichheit, äh, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozusagen die ganze, äh, ganze Palette. Das ist manchmal etwas abstrakt. Ja. Man kann auch sagen, dass die, die Grundrechte ja, für, den, für den Unterricht, für Schule, sind vor allem die Grundrechte relevant. Ja, wo es dann darum geht, wie, wie gehen wir in der Schule mit Meinungsfreiheit um? Ja, wie gehen wir mit Diskriminierung um? Wie gehen wir damit um, wenn wir das Gefühl haben, dass die Menschenwürde berührt wird, attackiert wird, nicht, nicht ausreichend berücksichtigt wird? Ein weiterer Bezugsrahmen, äh, den Begriff, den möchte ich gerne später noch etwas ausführen, äh, sind die Menschenrechte. Ja, also ich habe hier mal äh, auch die, die Dokumente mitgebracht. Ja. Grundgesetz, wichtiger Bezugsrahmen. Ähm, vielleicht sagen, wenn Sie in Hessen auf der Schule waren, in der 9. Klasse, kriegt jeder das Grundgesetz, ja, ob er oder sie will oder nicht. Ähm, das ist wichtig. Ja, dass es da so eine, eine Klarheit gibt, äh, welche Bedeutung das hat. Das kann möglicherweise im Schulalltag, ähm, ja, also es gibt Formate, wo das auch wirksam vermittelt wird. Gleichzeitig ist auch ein wichtiger Bezugsrahmen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und grundsätzlich Menschenrechte. Ja, also das ist auch, ähm, wenn man schaut, ein Teil der äh, sagen im, im Grundgesetz, die Artikel 1 bis 19 bestehen jetzt im Großteil auch aus Menschenrechten, zum Teil auch nur Bürgerrechte. Ähm, jedenfalls sind Menschenrechte, der Bezug darauf, die Bezugnahme ähm, in Unterrichtssituationen äh, kann sehr hilfreich sein. Und der vierte Bereich das ist auch ein, äh, ein Arbeitsschwerpunkt äh, aus unserem Projekt von Gewaltprävention und Demokratie lernen, ähm, ist, dass Schulen äh, sich intensiv auch mit der Kinderrechts- UN-Kinderrechtskonvention äh, auseinandersetzen, die auch sagen, in, in Deutschland einen verbindlichen Rechtscharakter hat. Ja, also dass Schulen tatsächlich schauen, inwieweit findet bei uns in der Schule, weiß, weiß das Kollegium, wissen die, die Kinder Bescheid über Kinderrechte, aber dass diese Kinder auch erlebbar werden im Unterricht und sich auch die Kinder dann in dem Schulalltag dafür einsetzen können. Ja, Also das sind sozusagen Bezugspunkte, die wichtig sind, um deutlich zu machen, das ist der nicht-kontroverse Sektor, auf dem wir Kontroversen aushandeln können. So, das hört sich jetzt äh, relativ unstrittig noch an. Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele von möglichen Kontroversen. Also die Frage Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden? Ja, nächste Woche, in zwei Wochen sind wir alle wieder dran. Vermutlich ich krieg verwechsel es jedes Mal, aber vermutlich wird es im Frühjahr eine Stunde kürzer. So und im Herbst kann man dann wieder eine Stunde länger schreiben. ja? Man liest immer wieder Berichte von Leuten, die Landwirte klagen, brauchen die nicht und so, das bringt, macht unser Vieh verrückt und dann andere sagen, nee, ist aber gut und, also es gibt, kann man kontrovers diskutieren, würden Sie sagen? Gut. Ist vermutlich jetzt in dem akademischen Kontext nicht besonders schwierig, dass man kann der Meinung sein oder der Meinung. Bitteschön. Das mhm. Ah, das ist interessant. Ja. ja. Mhm. Mhm. Könnte sein. Also es wäre ein interessantes Ergebnis ja zu schauen inwieweit das dann grundrechtsbezogen ist es ist ich werde gleich noch ein paar sachen ausdifferenzieren auf was man alles gucken kann wenn man dieses dieses thema sich sich befasst zweite frage soll das frauenwahlrecht abgeschafft werden ja wenn, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Schule und so und dann gibt es mal eine Diskussion und Sie wissen irgendwie, ah ja, ich brauche noch mal ein paar Themen und sammeln ein und dann kommt der Vorschlag, soll das Frauenwahlrecht abgeschafft werden. Ja? Geht, geht natürlich nicht. Ja? Also Artikel 3, Grundgesetz, Gleichheit, geht nicht. Ja, also das da muss man dann, also ich, natürlich kann man sich mit der Thematik befassen im Unterricht, ja, und fragen, äh, wieso darf es denn nicht abgeschafft werden? Und dann ist man sofort hier beim, äh, beim Grundgesetz. Aber in dem Moment, wo man sowas kontrovers äh, diskutiert, wird es schräg. Ja, weil der Bezug zu dem nicht kontroversen Sektor äh, ist nicht gegeben. Ja, da ist ein, ist ein Widerspruch. <lacht> Kontroverse Frage. Im Herbst äh, 2019 hat die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz verabschiedet. Ja, ähm, ich habe das nochmal recherchiert. Die Bundesregierung hat gut so, das ist halt die Rolle der Regierung, hat gesagt: Ja, es ist super und wir sind voll im Lot und wir schaffen unsere Ziele und so. Und die Regierung, ob das jetzt von den, äh, von den Grünen war ähm, oder von, von der Linken, äh, die haben natürlich ganz klar gesagt: Das reicht nicht, es sind die falschen Mittel äh, und so weiter. Ja, also das. Aus meiner Sicht ist es etwas, was man sehr kontrovers diskutieren kann. Ja, soll das verabschiedet werden? Nein, reicht nicht. Falsche Maßnahmen, falsches Ziel bringt nichts. Oder ja, das ist das Beste, was wir zum jetzigen Zeitpunkt rausbekommen und das machen wir jetzt und wir können immer noch nachbessern. So, ja. Die Frage, ist der derzeitige Klimawandel maßgeblich durch die Menschen verursacht? Kann man das kontrovers diskutieren? Es wird, es wurde lange oder es wird zum Teil immer noch in den USA kontrovers diskutiert. Ja, das hat bestimmte äh, bestimmte Gründe. Ja, aber aufgrund sozusagen der, ich will es mal so formulieren, aufgrund einer überwältigenden Zahl von wissenschaftlichen Indikatoren und Studien äh, kann man diese Frage nicht mehr kontrovers diskutieren. Ja, und das ist natürlich schwierig. Ja, wenn man äh, als Lehrkraft ähm, Präsentationen hat im Fach Erdkunde, ja, und man hat irgendwie nicht so viel Zeit gehabt, ja, und dann hat man sich nicht mehr richtig vorher angeguckt und dann ist man da und dann hält ein Schüler einen Vortrag und hat halt die Quellen benutzt, äh, von, von einem <lacht> amerikanischen Think Tank, äh, sage ich mal, ja, ähm, und dann findet das im Unterricht statt, ja, und dann muss man als, als Lehrkraft ist es dann halt schwierig, äh, mit, mit so einer Quellenlage umzugehen. Ja, ich, ähm, ich kann das vielleicht äh, äh, an dem Punkt äh, gerade nochmal ausführen. Also es gibt, ich, ja, jetzt kann ich die Folie gleich überspringen, äh, es gibt eine Kontroverse um die globale Erwärmung. Gibt es tatsächlich? Ich habe das jetzt aus Wikipedia, ja. Ich hoffe, dass die, dass die Quelle einigermaßen äh, stimmt. Ähm, und die definieren die Kontroverse um die globale Erwärmung wie folgt. Es ist eine vorwiegend in der Öffentlichkeit ausgetragene politische Debatte über die Existenz und Ursachen der globalen Erwärmung, deren Ausmaß, Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung durch Klimaschutz und die Folgen der globalen Erwärmung. Teilweise wird die Existenz der globalen Erwärmung vollständig bestritten. Diskussionen zur Existenz, Ur Ursachen und Ausmaß der globalen Erwärmung finden vor allem in der Öffentlichkeit und Politik statt, während in der Wissenschaft spätestens seit den frühen 90er und 90er Jahren ein sehr breiter Konsens herrscht, dass eine globale Erwärmung stattfindet und der Mensch der maßgebliche Faktor hierfür ist. Ähm, die möglichen Vermeidungs- und Anpassungsstrategien werden demgegenüber kontroverser diskutiert. Ja, Also das meinte ich mit dem Klimaschutzgesetz, da kann man natürlich streiten. Ja, es das mit den mit E-Autos, den e mit den Tankstellen und der Produktion und darüber muss man streiten, aber über das kann... Mit gesunden Menschenverstand kann darüber nicht mehr gestritten werden. Ja? Und weiter unten, das würde ich gerne noch zitieren in dem Kontext, die sogenannte, also weiter wird es dann, die sogenannte Kontroverse um die globale Erwerbung gilt als Paradebeispiel für eine von Interessengruppen aus Wirtschaft und Politik künstlich erzeugte und geschürte Kontroverse in Anführungszeichen ohne reale Entsprechung innerhalb der Wissenschaft. Ja, also das ist dann ein, ein finde ich, spannendes Phänomen. Das ist ja exemplarisch möglicherweise noch für, für andere äh, Kontroversen, die geschürt würden. Äh, der Wikipedia-Artikel verweist noch auf die Risiken von Tabakkonsum ähm, und noch andere Beispiele, wo offensichtlich gezielt äh, Menschen in der Öffentlichkeit äh, verunsichert werden sollten. Ja? Und das ist halt Gesellschaft im Wandel. Das ist ein, ein äh, Phänomen, äh, womit Schulen umgehen Müssen. Ja? Also eine, eine, dünne, eine, eine dünne Faktenlage oder sagen ein, ein, ein, es ist schwierig für Schulen zu wissen, äh, woher eigentlich Schülerinnen und Schüler jenseits des, der Schulzeit äh, ihre Informationen beziehen. Ja? Da hinten war eine Meldung. Ja. Also ich, ich würde jetzt, an, an dem Punkt würde ich gerne... Äh, ja. also Sie spielen jetzt auf religiöse... Äh, ja. Ja. Also, ich würde jetzt gerne sagen, in dem Kontext zurückgreifen auf verschiedene Kriterien, die man anlegen kann. Ja, und man kann äh, sowohl wissenschaftliche Studien äh, anlegen, ähm, als auch natürlich spielt es auch eine Rolle, was politisch diskutiert wird. Ja, und es ist sozusagen eine, also das der, ähm, das kann ich vorwegnehmen. Also das was äh, das was die Aussage auch meines Vortrags sein wird, ist dass es ein schwieriges Thema ist, wo sich Lehrkräfte länger mit auseinandersetzen können und letztendlich bleibt, sagen die, die letztendliche Entscheidung, welches Thema man wie behandelt und wie man auch reagiert, entweder bei der Unterrichtsplanung oder in der spontanen Situation, das ist letztendlich die individuelle pädagogische Urteilskraft, die da, die da bleibt. Ja. Mhm. Ja. Ja und umso wichtiger ist es dann schon auch den, den Nachweis zu führen also das, das kann ich jetzt in dem Einzelfall muss man dann äh, genauer hinschauen aber ich werde gleich noch ausdifferenzieren dass es auch sozusagen ein wissenschaftliches Kriterium gibt an dem man nicht äh, an dem man nicht vorbeikommt aber es gibt noch noch mehr Kriterien ja, an denen man sich orientieren kann ja ja ich hoffe, dass sich im Laufe des Vortrags noch ein paar Hinweise ergeben, wie, wie man solche Situationen auflöst. ja, Im, im Sinne der, der, der Kinder und Jugendlichen und auch im Sinne sagen, unserer Bezugsrahmen Demokratie und Menschenrechte. Nochmal als äh, Verdeutlichung. Ähm, als kontrovers dargestellte Themen, die gegen das Grundgesetz oder die Menschenrechte verstoßen können, ähm, können im Unterricht nicht als kontrovers behandelt werden. Ja? Ich hatte ein relativ einfaches Beispiel jetzt äh, genommen mit dem Frauenwahlrecht, ähm, aber natürlich ist das äh, zu sagen zum Teil das äh, gibt es da auch äh, emotional deutlich aufgeladenere äh, Themen, äh, wo man als Lehrkraft aber individuell auch immer gucken muss, wie man da darauf reagiert. Ja, und im Idealfall äh, ist man damit nicht auch alleine, äh, sondern hat sich als, als Schule oder als Fachschaft äh, dagegen miteinander abgestimmt und, und ist im Gespräch. Und der zweite ähm, Punkt: als kontrovers dargestellte Themen, die dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht entsprechend, äh, können im Unterricht äh, nicht als kontrovers äh, behandelt werden. Das ist eine, eine schwierige äh, Situation, ähm, weil man kann auch nicht von allen Lehrkräften verlangen, dass die sozusagen jede Studie kennen. Ja, also insofern ist das, ist das ein Kriterium, was auch sagen, ein philosophisches oder ein, ein pädagogisches oder auch ein in dem Fall gesellschaftswissenschaftliches Argument ist. Aber das, das Interessante wird sein, wie man diese Kriterien dann im Einzelfall runterbricht. Das, was ich heute leisten kann, ist, das Thema zu entfalten ja, und zu schauen, welche, an, an welche Dinge kann man alles denken, äh, wenn man äh, als Lehrkraft vor potenziell schwierigen Streitsituationen äh, steht, die auch in irgendeiner Form gesellschaftlich aufgeladen sind. Was gibt es noch für Kontroversen? Ähm, es gibt schulinterne Kontroversen, ähm, was ich wie gehen wir mit Lehrern um, die Fridays for Future nicht entschuldigen wollen. Ja, oder äh, wie geht man mit Lehrerinnen und Lehrern um, die das entschuldigen wollen? Ja, also es gibt so klassische Themen. Ähm, und was ich, was ich sagen will, ist ähm, der Ansatz Kontroversität als Grundlage für Demokratiebildung an Schulen äh, sieht darin auch eine Chance. Ja, dass man miteinander ins Gespräch kommt, äh, sich, äh, sich austauscht äh, und auch aushält, äh, dass man möglicherweise überstimmt wird und nicht alles so läuft, wie man das selber möchte. Ähm, also der Ansatz dabei ist, zu gucken, welche Chancen für Demokratielernen, für Demok Demokratiebildung stecken eigentlich in, in Streit und in Auseinandersetzungen drin. Ja, es gibt einen Autor, ähm, der spricht vom Integrationsparadox. Ja, also dadurch, dass wir sagen, immer stärker äh, zusammenwachsen, auch als Gesellschaft, äh, erst dadurch gibt es dieses Streitpotenzial und er sieht es auch als Chance, ja, als, als Weg in die Normalität. Mhm. In Hamburg gab es den Streit, äh, Sollen Schüler, darf eine Berufsschülerin den Nickab tragen, ja, kann man kontrovers diskutieren, ja. gibt es auch Rechtsprechung, ist auch interessant zu schauen, wie haben die Gerichte entschieden oder auch noch nicht, ähm, aber auch sowas äh, wie, das habe ich auch äh, recherchiert, es gab in äh, in, ich weiß, in welchem Bundesland, ich glaube es war Sachsen-Anhalt oder Sachsen, ähm, da gab es einen Schüler, der hat in der Pause einen Hitlergruß gezeigt und dann kam der Lehrer rein, hat ihn angezeigt und äh, das Gericht hat dann entschieden, das sei nicht im öffentlichen Bereich passiert und dann haben die gegangen, die Anzeige ist dann wieder im Sande verlaufen. Und also das sind sozusagen einfach, das sind schwierige Fragen. Ja, und da ist es, glaube ich, wichtig, ähm, darauf auch ein Stück weit vorbereitet zu sein und zu gucken, welche pädagogischen Reaktionen äh, sind sinnvoll, wie ist der rechtliche Rahmen. Ja, also das sind Themen, die möglicherweise äh, hochkochen können. Ja, Gesellschaft im Wandel, ähm, eine kurze Analyse an themenrelevanten äh, Gesellschaftsanalysen. Ähm, es gibt einen, finde ich, ganz guten Beitrag von äh, Sabine Aschur, die Politikdidaktikerin, die war eine Zeit lang auch, ich glaube, in Marburg, ist jetzt wieder in Berlin, die hat geschrieben über die gespaltene Gesellschaft, Herausforderungen und Konsequenzen für die politische Bildung. Und sie schreibt, die Hervorhebung ist von mir die rote, während sich der größere Teil der Gesellschaft für die Gleichwertigkeit aller als Basis der Demokratie und für Vielfalt, Liberalität und Welthoffenheit ausspricht, gefährdet ein sich festigender und radikalisierender Teil all dies in Form von menschenfeindlichen Einstellungen und Handlungen. Als Indikatoren für eine Spaltung der Gesellschaft können das Ausmaß und die Entwicklung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit rechtspopulistischen und rechtsextremen Einstellungen herangezogen werden. Das hat sie vor zwei Jahren in, aus, aus Politik und Zeitgeschichte ähm, veröffentlicht. Ähm, und wieso ich das Zitat unter anderem genommen habe, war, ich fand es interessant, sie hat davon geschrieben, während sich der größere Teil der Gesellschaft, und sie schreibt später, äh, schreibt sie auch oder am Schluss, ähm, dass aus ihrer Sicht sollten die Bildungsbemühungen sich auf den größeren Teil der Gesellschaft beziehen, also der Demokratiebildung, der, der politischen Bildung. Sie argumentiert eher, dass wenn man sich sozusagen Problemgruppen raussucht und versucht, die zu die zu bilden, das ist nicht so effektiv, als wenn man sagen in die Mitte geht, in den größeren Teil der Gesellschaft und die stärkt. Ja, Auf die Kontroverse um die globale Erwerbung hatte ich schon hingewiesen, dass es eine sogenannte gezielte Kontroverse geht, die interessensgeleitet ist. Das ist auch ein Teil äh, des gesellschaftlichen Wandels ähm, und Schule äh, muss darauf reagieren. Also das ist der ganze Schwerpunkt mit Fake News, kritische Mediennutzung. Ähm, das ist ein großes Thema. Schule im Wandel. Ähm, da würde ich gerne nochmal darauf verweisen. Ich habe es in verschiedenen Punkten immer mal so angedeutet. Was können Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen, ähm, wenn sie dem ausgesetzt werden, dem dem, der auseinandersetzung mit äh, mit kontroversen themen einmal ist äh, wenn man es debattiert es hilft dabei äh, wenn man wenn es gut gemacht ist dass kinder und jugendliche merken dass es hilft offen sein gegenüber einer anderen meinungen auch so eine, vielleicht eine neugier entwickeln dass es auch noch andere sichtweisen und positionen gibt äh, als die eigene äh, bereitschaft andere zu verstehen Möglicherweise, äh, wenn sie merken, dass ihre Position gehört wird, auch so eine Art von Selbstwirksamkeit, Toleranz oder auch so eine Demokratiekompetenz, äh, wie dass man sich gegenseitig zuhört und ausreden lässt. Also man kann auch Demokratiekompetenzen feiner feiner denken. Ja. Es muss nicht gleich immer die Mündigkeit sein, äh, sondern man kann das auch so ein bisschen feiner denken äh, im Sinne von zuhören, äh, respektvoller Umgang ähm, oder auch äh, Kooperationsfähigkeit. ja, Also das. Ich werde gleich noch ein Modell kurz vorstellen, wo diese diese Ansätze auch zusammengedacht werden. Das Problem ist, dass kontroverse Themen oftmals nur einseitig dargestellt werden oder verfälscht dargestellt werden. Ähm, die Schule ist eigentlich fast der einzige Ort, wo sowas, wo sowas korrigiert werden kann. Und ähm, <lacht> Das ist jetzt auch äh, der Schwerpunkt Demokratiebildung. Ich glaube, das unterscheidet auch Demokratiebildung möglicherweise von einem Begriff des, des Demokratielernens, was eher auf Lebensformen, Lebenskontext äh, geht. Ähm, die Untersuchung von kontroversen Themen erfordert auch kritisches Denken und analytische Fähigkeiten. Ja? Sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei, bei Lehrkräften. Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel mal äh, bringen ähm, von der äh, Studie The Political Classroom. Ähm, zwei Forscherinnen aus äh, den USA haben die 2015 äh, veröffentlicht, eine Langzeitstudie, ähm, wo sie in verschiedene Schulen gegangen sind äh, und dort Lehrkräfte begleitet haben, Unterricht hospitiert haben, Interviews geführt haben, sowohl mit den Lehrkräften als auch mit den äh, Schülerinnen und Schülern, mit der Idee, äh, inwieweit dass sagen unterrichten äh, kontroverser Themen the political classroom ähm, dazu beiträgt äh, dass Kinder und Jugendliche stärker sich auch sagen in die Demokratie einbringen ähm, und es gibt eine eine Studie sagen eine Fallstudie Adams High da haben die eine Parlamentsdebatte äh, simuliert zum Thema äh, Migration ähm, und da beschreibt sie sagen ein, ein Interview ähm, dass äh, das rot markierte äh, geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler dadurch, dass sie sich aussprechen konnten, dass sie ihre Position sagen konnten, selbstwirksam würden. Ich kann äh, sich gefühlt haben. Ich kann es noch mal zitieren: color, part, offensive. Also, wo sie sich angegriffen gefühlt haben. Uh, however, having the opportunity to vote and speak against these views was powerful. Ja, also das war auch eine, eine Variante, dass es darum ging, äh, auch Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, in eine Kontroverse zu gehen. Ähm, ich fand das ganz interessant, weil, weil der Ansatz dieser US-Studie ist in vielen Beispielen, äh, sie argumentieren dann auch, äh, dass, man sehr, dass man nicht zu viel Sorge haben muss vor äh, zu sensiblen Schülern, sondern dass man denen lieber auch zutrauen muss, äh, sagen, ihre eigene Position stark zu verteidigen. Ja, also das ist, das war ein Ansatz, den ich nachdenkenswert fand. Was müssen äh, oder unterrichten kontroverser Themen? Was genau sollten Lehrkräfte dafür wissen? Und ich habe das extra etwas ausdifferenziert, ähm, weil das sehr vielfältig ist. Ja, was sollten Sie dafür wissen? Was sollten Sie tun, tun können? Also das sind dann eher so Fähigkeiten. An welchen Werten sollten sie sich orientieren? Äh, und welche Haltungen und Überzeugungen sollten Sie einnehmen? Ja, also das ist ein, ist ein komplexes Bild. Ähm, und äh, die Studie oder die Handreichung des Europarats, die ich später noch vorstellen werde, unterrichten kontroverser Themen, die geht zum Beispiel davon aus, dass es ein ganz wesentlicher Aspekt ist, wenn man Umgang mit kontroversen Themen, wenn man das unterrichten will, dass man sich zunächst mal der eigenen Überzeugung demokratischen Werte äh, deutlich werden muss und welchen Effekt das auf den eigenen Unterricht hat. Ja, also das ist ein, äh, ein Themenbereich der persönlichen Überzeugung. Ähm, natürlich ist es auch wichtig, so theoretische und inhaltliche Kompetenzen zu haben, also zu verstehen, was ist eigentlich kontrovers und was ist nicht kontrovers. Da sagen, gebe ich ein paar Hinweise heute auch äh, in dem Vortrag. Ähm, aber auch sagen, mit welchen Bildungszielen und mit welchen Methoden erreiche ich das denn eigentlich auch? ja, also das, ich, äh, ich war jetzt vor kurzem, waren wir in Dresden zusammen und äh, da war der Vortrag von Anja Besan, den ich leider nur referiert bekommen habe, aber äh, da hat sie auch darauf äh, hingewiesen, äh, dass es sozusagen in schwierigen Zeiten, in Auseinandersetzungen ist immer wichtig zu gucken, sagen, an welchem Bildungsziel arbeite ich denn gerade, ja, also immer sozusagen die, die Rahmung äh, von, von schwierigen, äh, komplizierten äh, Unterrichtssituationen bedenken. Oder auch so praktische und pädagogische Kompetenzen. Ähm, ich nenne das mal eine situative Rollenklarheit. Ja, also in bestimmten Situationen ähm, komme ich gleich auch noch etwas ausführlicher zu. In bestimmten Situationen ist es sinnvoll, dass ich als Lehrkraft ganz klar Position beziehe, äh, also aus einer demokratischen Grundhaltung heraus. Äh, aber in manchen Situationen kann es auch sinnvoll sein, äh, eine Position äh, einzunehmen, äh, die nicht meine ist, aber wo es Wichtig ist, die Position im Unterricht zu stärken. Ja, und manchmal ist es auch wichtig, neutral zu sein und gucken, dass der Unterrichtsprozess von alleine läuft. Also es gibt sagen viele verschiedene Rollen, die man einnehmen kann im Unterricht, aber dass die Entscheidung kann einem keiner abnehmen, sondern da muss man sozusagen langsam sich rantasten, in welchen Situationen man, man wie reagiert. Ja, ähm, Beutelsbacher Konsens, äh, das ist etwas, das möchte ich sagen, in dem Kontext auch noch aufmachen, das Thema, auffächern. Ähm, meine Beobachtung ist, dass es äh, vom Beutelsbacher Konsens viel die Rede ist. Der taucht immer mehr äh, überall auf äh, und gleichzeitig wird er oft auch ähm, nicht in dem Sinne verstanden, wie er ursprünglich gedacht war. Also der Beutelsbacher Konsens ist keine Aufforderung zur Neutralität. Ja, also es ist fast wie so eine, so eine Neutralitätsfalle, äh, in die viele Lehrkräfte tappen oder auch freiwillig reingehen, weil das die Sache einfacher macht. Ähm, sondern der Beutelsbacher Konsens äh, verpflichtet zwar hessische Lehrkräfte. Ich habe jetzt die Definition von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung genommen. Ähm, der verpflichtet die dazu, dass man sich nicht seine eigene politische Mission an, an die Kinder und Jugendliche weitergibt, äh, aber er für, verpflichtet nicht zur Wertneutralität. Ja, also Lehrkräfte an hessischen Schulen, ich fokussiere jetzt mal auf Hessen, weil wir hier in Frankfurt sind und weil es eine Veranstaltung der Hessischen Lehrkräfteakademie ist, aber natürlich auch bundesweit und im Idealfall auch äh, europaweit, äh, sage ich mal, äh, geht es darum, dass man natürlich äh, die demokratischen Werte, dass man für die einsteht äh, und die deutlich macht. Ja, Also das ist auch, äh, wenn wir noch mal zurückgehen äh, auf das Bild hier, ich rase hier gerade mal durch, ähm, dann geht es natürlich hier äh, bei diesem Beispiel geht es darum, äh, wenn es Gefährdungen gibt, wo Leute sagen, dieses Spielfeld nicht akzeptieren, muss man da darauf hinweisen. Ja, unaufgeregt, freundlich, gelassen, ja, Kinder und Jugendliche, wir sind ja in einem pädagogischen äh, Auftrag, äh, aber das muss einfach klar sein, äh, sagen, was das Spielfeld ist und äh, was nicht mehr auf dem Spielfeld äh, stattfindet. <lacht> Ja, Beutelsbacher Konsens. Nochmal kurz zusammengefasst. Drei Gebote. Indoktrinationsverbot. Also man darf nicht Kindern und Jugendlichen seine, eine, seine eigene Meinung äh, überstülpen. Äh, damit eng verbunden äh, ist auch das Kontroverse. Das, was in, äh, sagen, in der Gesellschaft und Politik und auch Wissenschaft kontrovers ist, muss im Unterricht auch als kontrovers dargestellt werden. Ähm, das war lange, äh, war das das relativ unkontrovers. Ja, äh, schwierig wurde es aus meiner Sicht erst tatsächlich in den letzten fünf, sechs Jahren, wo dann vermehrt auch vermeintliche Klarheiten, Sicherheiten, die unser, sagen unser demokratisches Grundverständnis immer mehr in Frage gestellt wurden. Ja, also deswegen ist es glaube ich wichtig, sich den Beutelsbacher Konsens nochmal ein bisschen feiner anzuschauen ähm, und die Grundidee dabei ist es, äh, den Schülerinnen und Schülern ein eigenständiges Urteil über politische Themen äh, zu zu, dass, denen zu ermöglichen ähm, und äh, es gab mal Wolfgang Sander, einen Poli der Politikdidaktik aus Gießen, der hat mal gesagt, eigentlich brauche wir noch ein Viertes äh, und zwar, dass der Beutelsbacher Konsens dazu da ist, unsere demokratische Kultur zu stärken. Ja, man kann auch sagen, dass das dem ähm, implizit ist. Was ermöglicht eigentlich alles dieser Beutelsbacher Konsens? Ähm, der Konsens also, dass man als Lehrkraft Mündigkeit anstrebt, eigenes Urteil äh, und dass man Kontroverses auch so darstellen muss und dass man immer wieder für sich reflektiert, ähm, dass ich trenne zwischen meiner pädagogischen meine, Entschuldigung, meiner politischen Position ja, und der Politik und der Beutelsbacher Konsens ist sozusagen der pädagogische Filter. Ja? Also wenn ich als Pädagoge agiere, muss ich einen anderen Blick haben, äh, als wenn ich als Politiker agiere oder als, als politischer Mensch. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Natürlich dürfen Lehrkräfte weiterhin auch noch politische Menschen bleiben, sondern sie, wahrscheinlich müssen sie das sogar ja, aber in der pädagogischen Kontext äh, ist es wichtig, sich an die Prinzipien des Beutelsbacher Konsens zu erinnern. Und aus meiner Sicht, und ich sagen, ich oute mich da auch als, als sagen, als Anhänger des Beutelsbacher Konsenses, ähm, hat das sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, ein Vorteil ist, wenn man auf die politische Bildung guckt, ja, in den 70er Jahren war die politische Bildung fragmentiert. Da gab es konservative politische Bildner und eher linksorientierte politische Bildner. Und die haben eher aneinander vorbeigeredet und es gab keinen Konsens. Also gab es eine Lagerbildung. Ja, dieser Beutelsbacher Konsens hat es zusammengeführt. Das heißt, es ist auch ein Qualitätsmerkmal äh, für eine Fachcommunity. Ähm, es etabliert auch eine öffentliche Streit- und Konfliktkultur. Ja, das sind sozusagen eher so gesamtgesellschaftliche Vorteile, ähm, aber ich finde auch, ähm, dass es ein Grundvertrauen, wenn es sowas gibt wie den bolzbach konsens als Qualitätsmerkmal, gibt es auch eine, äh, ein Grundvertrauen der Öffentlichkeit in die, in die, in die Lehrerprofession, ja, also dass man sich als als Elternteil sagen wir mal, einigermaßen darauf verlassen kann, äh, dass mein Kind, was ich morgens in die Schule äh, geht, dort nicht irgendwie links oder rechts oder wie liberal missioniert wird. Ja, äh, also das ist glaube ich etwas, äh, wo zum Teil äh, in anderen Ländern oder auch in, in äh, Transformationsgesellschaften ähm, ganz andere, äh, ja negative Erwartungen von Eltern an Schule auch, auch da sind. Also ich glaube, das ist ein, ein Qualitätsmerkmal, dass Eltern sich darauf verlassen können, ähm, dass in Schule nicht neutral, nicht wertneutral, ähm, aber trotzdem professionell gearbeitet wird. Und ich habe selber lange als Politiklehrer gearbeitet. Ähm, ich habe das immer auch als so eine Freiheitsgarantie gesehen. Ja, sozusagen, ich, ich, kann mich, ich kann mich darauf berufen, auf, wenn ich mich gut informiere über die Kontroversen, die es in der Gesellschaft gibt, dann kann ich auch meinen Unterricht so gestalten und mir kann keiner erzählen, wie ich den zu machen habe. Ja, solange ich weiß, dass ich fachlich im Rahmen meiner Möglichkeiten die Themen, so wie sie sind, kontrovers darstelle, dann muss ich mir nicht von jemand anhören lassen, wie ich meinen Unterricht zu machen habe. Ja, also das ist auch so eine, so ein, so ein Schutz, vor außerunterrichtlichen Einflüssen, ja auch als auch als Qualitätsmerkmal. Ähm, wichtig ist auch, dass, wenn man das reflektiert, auch als Lehrkraft, ist das die Voraussetzung auch für eine intensive und demokratische Gesprächsatmosphäre. Ja, In dem Moment, ähm, wo mir das bewusst ist, werde ich den Unterricht auch äh, so gestalten, ähm, dass alle ihre Positionen äußern können. Ähm, wie die Kontroversität äh, das hergibt, die verschiedenen Perspektiven, die Perspektivenspielfalt. Ähm, und meine Aufgabe ist es dann eher zu gucken, wie schaffe ich es, auch die vielen unterschiedlichen Positionen, die vielen unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler, dass die ihr eigenes ständiges Urteil auch bekommen und zwar an an ihren eigenen Interessen auch orientiert. Ja, also da geht es auch ganz stark, dass die einzelnen Kinder und Jugendliche als Lernsubjekte äh, wahrgenommen werden. Und der letzte Punkt ähm, Beutelsbarer Konsens ist auch ein, äh, sagen, ein, äh, eine Ermöglichung äh, für Kinder und Jugendliche, die natürlich die Werte, die sie in ihren Familien, in ihrem familiären Umfeld mitbekommen, ähm, dass die gebrochen werden können in der Schule. Ja, also es gibt auch, ich habe hab das genannt, Selbstemanzipation jenseits der bisherigen Sozialisationserfahrung. Ja, Schule, ähm, das steht im Schulgesetz, das steht in den meisten Lehrplänen, steht das auch drin, sozusagen soll, zur Demokratie, zur Solidarität, äh, zur Teamfähigkeit, zur Konfliktfähigkeit äh, entziehen, anhand von äh, den Werten der Hessischen Landesverfassung, des, des deutschen Grundgesetzes der, der Menschenrechte. Ähm, und da gibt es sozusagen die Möglichkeit, dafür einzutreten äh, und auch Kindern und Jugendlichen, die diese Werteumgebung nicht haben, die Kinder und Jugendlichen diesem auszusetzen. Ja, und das ist auch äh, legitim. Es gibt verschiedene Publikationen als Angebote, wenn Sie das Thema interessiert und Sie das vertiefen möchten. Es gibt einen schönen Band, der heißt Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens? Das ist ein sehr, sehr engagierter und kluger Kollege vom Haus am Mayberg, der hat das mit initiiert. Und der hat das sozusagen auch als Kontroverse aufgemacht, ob wir diesen Beutelsbacher Konsens noch brauchen. Und in diesem Sammelband, wenn Sie genauer hingucken, dann sehen Sie auch so einen Gurt, der da oben ist. Und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die den Beutelsbacher Konsens als zu eng ansehen, ja, die sagen, der, der behindert die, die merken irgendwie so, ich, ich kann, ich kann damit nicht, nicht gut umgehen im Unterricht. Und das, das ist eine spannende, spannende Lektüre, weil die Autoren, Autoren da drin ganz unterschiedliche Sichtweisen haben. Ähm, ich habe jetzt einen Artikel mal rausgesucht von Michael May, Politikdidaktiker aus äh, Jena, äh, glaube ich. Der hat einfach mal so verschiedene Fragen gestellt, ganz konkret. Ja, also zum Beispiel: Sollen demokratiefeindliche und menschenabwertende Positionen in der Unterrichtsplanung repräsentiert werden? Fragt er. Antwort von ihm, nein. Der In der Unterrichtsplanung hat es nichts zu suchen. Sollen wir demokratiefeindliche und menschenabwertende Äußerungen von Lernenden zulassen? Fragt er, also ich referiere jetzt seine Antwort, sagt er ja, weil sonst werden sie nicht zugänglich, dann werden sie nicht bearbeitbar. Ja, Wenn man ein Unterrichtsklima schafft, wo alle das sagen, was der Lehrer hören will, dann findet wenig Lernen statt. Ja, also das ist auch so eine äh, eine Facette, ähm, die ich ja, die ich ganz, ganz hilfreich fand. Und äh, die letzte Frage soll der Lehrende Neutralität wahren und seine politische äh, Position zurückhalten. Da sagt äh, Michael May äh, Nein, ja sagen, er muss es muss klar sein, äh, dass sagen, das Handeln sich an der demokratischen Schulkultur orientiert an den demokratischen Werten. Ja. Wobei ich das noch relativieren würde, dass es in manchen Situationen kann es klug sein, neutral zu bleiben, ähm, aber dann muss das mit einem klaren, äh, klaren, sagen, Unterrichtsziel, äh, Lernziel äh, verknüpft sein. Grundsätzlich stimme ich ihm zu. Ähm, ich gucke gerade auf die Uhr, ja. Ähm, es gibt äh, Johannes Rerup, ein äh, Philosoph aus Landau, und er hat, glaube ich, auch einen Lehrauftrag an einer holländischen äh, Universität. Der hat vor gar nicht langer Zeit, ähm, hatte er ja mal diese Problematik nochmal, finde ich, ganz klug formuliert. Er hat geschrieben Das zentrale Problem in der deutschen Debatte über die Deutung des Kontroversitätsgebots des Beutelsbacher Konsenses besteht darin, dass die Kriterien zur Differenzierung zwischen kontroversen und nicht kontroversen Themen was in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert wird, soll auch im Unterricht kontrovers diskutiert werden, kaum angemessen expliziert und geklärt wurden. Er hat das sozusagen in einem Online-Artikel veröffentlicht und zum Teil wiederhole ich auch jetzt verschiedene Aspekte. Aber das ist, glaube ich, auch um Ihnen deutlich zu machen, dass es da auch jetzt in der Politikdidaktik oder in der Demokratiepädagogik gibt es jetzt gerade auch nicht die, die Lösung, ja, sondern es wird sozusagen auch geguckt, was sind äh, Kriterien, äh, die, oder eigentlich letztendlich muss jeder, jede gucken, was sind Kriterien, die für mich hilfreich sind, ja, oder auch als, sagen, als Bildungsexpertin, Experte, wenn man irgendwie Studien erstellt oder so, da muss man da auch eine Auswahl treffen. Im Moment fächer ich auf. Und ähm, er äh, nennt drei Unterscheidungskriterien, um eigenständig kontroverse Themen besser von nicht kontroversen Themen unterscheiden zu können. Das eigenständig habe ich eingefügt, äh, eingefügt und rot markiert, äh, um deutlich zu machen, dass auch äh, Johannes Dreherhub argumentiert. Letzten Endes äh, bleibt es die Entscheidung jeder einzelnen Lehrkraft oder jeden einzelnen. Ja, sagen das. Das kann, kann nicht, äh, kann keinem abgenommen werden, sondern sagen, es gibt Ermöglichungshilfen für Handlungssicherheit, aber am Ende des Tages muss das jeder selber entscheiden und jede. Er sagt, es gibt einmal ein soziales Kriterium. Alles, was in der Öffentlichkeit, in politischen und wissenschaftlichen Debatten kontrovers diskutiert wird, sollte auch im Unterricht kontrovers diskutiert werden. Ja. Die Kritik darin wäre, problematische Äußerungen werden aufgewertet und bleiben uneingeordnet. Ja, Also das könnte sein, dass Äußerungen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ähm, empirisch nicht belegbar sind. Ja, so das Beispiel mit, äh, mit Klimawandel, dann ist es schwierig. Oder sie verstoßen äh, gegen Grund- und Menschenrechte. Ja, und dann ist es auch schwierig, die so zu diskutieren, als ob sie gleichberechtigt neben anderen allen diskutiert werden können. Ja, also er, er spricht äh, hat noch einen schönen Begriff. Ähm, er spricht, glaube ich, von einer Aufwertung oder Gleichberechtigung. Also das ist ein Kriterium. Dann äh, sagt er auch, äh, ein politisches äh, Kriterium, eine Frage sollte dann kontrovers diskutiert werden, wenn sie bezüglich demokratischer Verfassungswerte, die eben nicht zur Debatte stehen, nicht eindeutig beantwortet werden kann. Das heißt, ähm, der kontroverse Sektor ist sozusagen, das ist in Ordnung, das ist abgeprüft ähm, und dann kann das jetzt diskutiert werden. Also es steht... Ähm, die Basis wird nicht angegriffen und dann kann das auch in den vielfältigen äh, Lagen diskutiert werden. Ähm, die Kritik, die er daran an diesem Argument hat, ist, äh, dass dann so die, äh, die Grundordnung, die, die, das Grundgesetz als etwas äh, zu stark wahrgenommen wird, was unveränderbar ist. Ja, also Ernst Frenkel hat ja auch zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Dinge trotz aller Konstanz und hohen Hürden äh, im Fluss sind. Ja, jetzt hat das das Grundgesetz äh, als eine der wenigen äh, Verfassungen ja auch äh, die Grundrechte ähm, als nicht veränderbar äh, etabliert, jedenfalls die zentralen. Ja und dann das letzte ist sozusagen das äh, wissenschaftliche Kriterium, ein Thema sollte dann kontrovers diskutiert werden, wenn es unterschiedliche vernünftige, das heißt gut begründete und bestmöglich empirische fundierte Sichtweisen auf dieses Thema gibt. Ja, er sagt aber auch, äh, die Kritik daran, äh, politische Debatten werden depolitisiert. Also, das sagen, dann hat man so eine Art äh, Expertenregierung. Ja, dann, dann kann man sich möglicherweise Studien um die Ohren hauen, ähm, aber die politisch relevanten äh, Themen werden dann abgewertet. Das sind, sagen, drei Sortierungsvorschläge, äh, die er liefert. Ähm, die entsprechen, auch, äh, die, die, May, ähm, äh, die entsprechen zum Teil auch den Kriterien, die Michael May anspricht, die entsprechen zum Teil auch äh, den Kriterien, die in der US-Studie, The Political Classroom, äh, aufgefächert werden. Also wenn Sie da sozusagen noch weiter vertiefen wollen, äh, wäre das eine Möglichkeit, da weiter nachzulesen. Schule im Wandel. Ähm, und jetzt würde ich gerne noch eingehen auf verschiedene Unterstützungs Angebote, wenn es darum geht, dass Lehrkräfte, dass Schulen sich verstärkt auf dem Weg machen, die Vielfalt, die, die, die Streitpunkte, die es gibt, sagen, gut aufzufangen und auch als Lernchance zu nutzen. Nochmal den Verweis auf das Spielfeld. Also es geht einmal um die freie demokratische Grundordnung. Ich würde jetzt Exemplarisch Unterstützungsmaterial im Bereich Grundrechte aufzeigen. Da gibt es sagen, eine Handreichung vom Hessischen Kultusministerium. Ähm, ich würde das Thema Menschenrechte äh, noch mal kurz zitieren. Da gibt es sagen auch aus der, von der Deutschen ähm, Gesellschaft für Demokratiepädagogik äh, gibt es da Studien und es gibt auch äh, Angebote von von GUD im Bereich äh, Demokratielernen, die sehr stark äh, Menschenrechtsorientiert arbeiten. Und Kinderrechte äh, ist ein weiterer Punkt. Es gibt ein, ein Kinderrechte, ein, ein Schulnetzwerk äh, in Hessen, wo also Schulen sich als Ganzes äh, auf den Weg machen und die Kinderrechte als, sagen, inhärenten Teil äh, ihrer Schulkultur ähm, etablieren wollen. Dem vorangeschaltet ähm, ist ein weiterer Rahmen, ja, also und zwar, ich habe mir das wirklich wie so einen Rahmen vorgestellt und vielleicht stellen Sie sich die anderen Dinge auch wie so einen Rahmen vor, der Handlungssicherheit bietet und entlastet auch. Ja, ähm, es gibt äh, vom Europarat, ich habe das, Birgit Menzel hat es auch zu Beginn ähm, erwähnt, ähm, es gibt ein... Äh, ein Referenzrahmen, Kompetenzen für eine demokratische Kultur. Der wurde viele Jahre erarbeitet und äh, da haben die äh, sagen die Expertinnen, Experten vom Europarat haben über einen langen Zeitraum in verschiedenen Bildungsbereichen recherchiert und geguckt, welche Kompetenzen äh, sollen eigentlich bei bei Kindern und Jugendlichen oder auch bei Lehrkräften ausgebildet werden, damit sie immer mehr in die Lage versetzt werden, sich für eine demokratische starke Kultur einzusetzen. Und äh, das Ergebnis äh, dieses, äh, dieser jahrelangen Arbeit äh, ist der Referenzrahmen Kompetenzen für eine demokratische Kultur. Ich habe ein Ansichtsexemplar habe ich äh, hinten ausgelegt, der liegt derzeit nur in englischer Sprache vor, ähm, aber möglicherweise gibt es Ende des Jahres auch eine deutsche Übersetzung. Und äh, aus meiner Sicht das Spannende ähm, bei diesem Referenzrahmen ist, dass er differenziert, ähm, ich gucke gerade, kann man das lesen, es gibt einmal demokratische Werte, Wertschätzung der Menschenrechte und der Menschenwürde, also das sozusagen die, die normative Rahmung, dann gibt es auch den Bereich der Einstellungen, also Offenheit zum Beispiel gegenüber dem kulturellen Anderssein, Respekt, auch Toleranz für Mehrdeutigkeit, Ambiguitätstoleranz, auch eine wichtige Voraussetzung, äh, um sagen, Kontroversen auch auszuhalten äh, und Kindern und Jugendlichen das dann vorzuleben. Fähigkeiten, die sogenannten Skills, ähm, da geht es auch zentral um Empathiefähigkeit, dass man sich in andere Positionen eindenken kann, das auch zulässt, exemplarisch schätzt aber natürlich auch Wissen und kritisches Denken und vor allem auch, Sie sehen den kleinen schwarzen Pfeil, Wissen und kritisches Selbstverständnis, also auf die innere Bereitschaft, selber zu reflektieren, was sind eigentlich meine Werte und meine Einstellungen. Das ist aus meiner Sicht auch zentral für Lehrkräfte. Es gibt eine Broschüre ähm, zur Grundrechtsklarheit, äh, zur Demokratie ähm, Demokratieerziehung und zur Wertevermittlung ähm, aus dem hessischen Kultusministerium. Ähm, die kann eine gute Unterstützungsmöglichkeit sein, um sich damit auseinanderzusetzen äh, und vor allem auch, um sagen, dezidiert zu gucken, welche Grundrechte sind eigentlich sagen, bei, welchem, äh, bei welchen Vorkommnissen äh, in der Schule betroffen und auch welche, sagen, welche ähm, pädagogischen Handlungsmöglichkeiten gibt es. Ähm, ich gehe mal durch. Es gibt weiter den Ansatz, äh, die Universität Universalität der Menschenrechte als Bezugsraum zu nehmen, um zum Beispiel auch mit radikalen Positionen besser umgehen zu können. Ähm, Christa Kaletsch, äh, eine der beiden Autorinnen, äh, die beschreibt äh, auch in verschiedenen äh, Studien, ähm, dass es auch den Fokus Sagen es, es entlastet auch, wenn man den Fokus auf die Menschenrechte. Ja, wenn man nicht fragt, äh, wieso hast du das und das gesagt oder, sondern dass man einfach guckt zu so sagen, wie welchen Menschenrechten entspricht das oder sagen möglicherweise, wie verstößt das äh, gegen bestimmte Menschenrechte. Also das ist eine Entlastung, eine, eine Rahmung äh, auch von schwierigen äh, Themen äh, im Unterricht. Und äh, das Dritte, ich hatte schon darauf verwiesen, äh, eine Orientierung an den Kinderrechten. Ja, also um deutlich zu machen, dass es Mitbestimmungsrechte gibt, auch von Kindern und Jugendlichen, dass es Schutzrechte gibt, ähm, dass Kinder und Jugendliche ähm, gefördert werden müssen ähm, und ich glaube, wenn, wenn Lehrkräfte sich darauf einlassen ähm, und dann werden, dann entsteht tatsächlich auch eine stärkere Handlungssicherheit in schwierigen Situationen und es geht einerseits darum, ähm, konkret in schwierigen Situationen situativ handeln zu können aber meine Wahrnehmung ist, dass, wenn man sich mit diesen Themen äh, stärker befasst, äh, dass das präventiv dazu führt, dass man insgesamt in schwierigen, äh, sagen auch emotional aufgeladenen Situationen äh, damit gelassener umgehen kann. Ja, Leben mit Widersprüchen, Unterrichten äh, kontroverser Themen. Das ist den Handlungsleitfaden, den ich auch heute, heute mitgebracht habe. Ähm, diese Handreichung war für mich auch der Anlass, mich verstärkt mit dem Thema äh, zu befassen ähm, und zwar deswegen aus der politischen Bildung kommend ähm, habe ich äh, das Umgang mit kontroversen Themen, ich gehe gerade hier nochmal zurück, ähm, habe ich das vor allem kognitiv gedacht, Wissen und kritisches Denken, also ich hatte als Lernziel eher immer inhaltliche Aspekte im, im Kopf. Ja? Also dass die dann, wenn wir das Thema Mindestlohn, das war jetzt so was ich 2014 oder wann das war oder vorher noch, ähm, dann können die die Argumente pro und contra Mindestlohn und dann können wir da eine schöne Klausur äh, später drüber schreiben. Ja? Also das war so mein, mein Ansatz, so habe ich mich dem Thema angenähert. Ähm, aber inzwischen äh, sehe ich beim sagen bei der Auseinandersetzung mit Kontroversität äh, auch vor allem auf der Einstellungsebene und auch auf den Fähigkeiten. Ja, also, dass es um Empathiefähigkeit geht, Teamfähigkeit äh, zuhören können, ähm, aber auch sowas wie äh, Respekt äh, und Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Ja, also, das sind schon, schon auch ähm, Aspekte, die, äh, wenn man sagen, die demokratiepädagogische Perspektive äh, stärkt, äh, dann ist es aus meiner Sicht äh, insgesamt zielförderlicher für die demokratische Kultur als ein reiner Reiner Politikunterricht, der das nicht so stark mitdenkt. So, ich komme zum Ende so langsam. Ähm, also, dieses Material, ähm, ein Beispiel, ich hatte darauf hingewiesen, ähm, bringt, zwingt auch Lehrkräfte dazu, mal sich zu reflektieren, ja, also zu überlegen. Ich hatte eben darauf hingewiesen, auf diese situative Rollenklarheit, ähm, es ist schon interessant, sich als Lehrkraft mal zu überlegen, ähm, wenn ich im Unterricht bin und es, sagen, es gibt eine kontroverse Situation und wir haben ein Thema, über das gestritten wird, ob das jetzt ähm, Klimawandel ist oder Fracking oder ähm, eine ähm, Migration. Ja, ähm, welche Rolle möchte ich eigentlich annehmen? Gehe ich als erstes mit meiner eigenen Meinung raus? Was hat das für einen Effekt? Ja, sagen, wie, ich, wie beeinflusse ich dann äh, das Lernklima, ähm, bin ich ein neutraler Vorsitzender, ja, wie so ein Tagesschausprecher, Moderator, der sich nichts anmerken lässt, sondern einfach nur referiert, ähm, achte ich drauf, dass jeder gehört wird, ja, ähm, oder auch setze ich mich immer für die offizielle Meinung ein, ja, das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass man sagt, sozusagen, das ist die Position der Regierung, äh, so und so wird gemacht, ja. Das sind verschiedene Möglichkeiten ja, und da gibt es jeweils Vor- und Nachteile und das ist sozusagen eine eine Übung, äh, die mit Lehrkräften mal mal durchzuspielen, ähm, das habe ich jetzt schon mehrmals durchgeführt, das ist jedes Mal wieder interessant. Ich würde das noch ergänzen um die Bezüge zu Kinder- und Menschenrechten. Ja, Also das ist etwas, wo ich das Material noch sagen weiter weiterentwickeln würde. Ja, der Umgang mit Kontroversität als Grundlage für Demokratiebildung an Schulen, ich, ich komme zum Schluss, das war sozusagen der, der Anlass für mich mal drüber nachzudenken, was möglicherweise auch für, für Sie interessant sein könnte. Ich habe die Brille aufgezogen, die analytische Brille vor allem aus der Lehrkräfteausbildung und möchte nochmal deutlich machen zur Lehrkräfteausbildung im Themenfeld Umgang mit Kontroversität. Wichtig ist im Auge zu behalten, die potenzielle Zielgruppe sind Lehrkräfte, alle Lehrkräfte aller Schulformen. Ja, also das, deswegen bin ich auch, ich sage, bei dem Publikum war es mir wichtig, das mal so aufzufächern, auch mit den Bezügen zu Ernst Frenkel und zu Johannes Dreyrup und Michael May aber das ist natürlich, wenn man sich die Zielgruppe dann nochmal vor Augen führt, äh, muss das noch sagen, einen Tick stärker <lacht> didaktisiert werden, äh, sage ich mal. Ähm, und auch die, äh, das, da beziehe ich mich auch auf äh, den Ansatz von äh, Frau Professor Kunter vor vier Wochen. Äh, die individuelle Reflexion der eigenen demokratischen Werte und demokratischen Überzeugungen ist Voraussetzung für Second Order. Change. Also das ist schon so aus meiner Ansicht, dass Fortbildungen äh, in dem Kontext, das kann können keine Workshops sein, äh, die mal irgendwie zwei Stunden stattfinden, sondern wenn, wenn man das ernst nimmt, äh, müssen das sozusagen längerfristig äh, gedachte Fortbildungskonzepte sein, äh, die auch mit einer entsprechenden Fortbildungsmethodik arbeiten, dass also die Methodik äh, auch äh, den demokratischen Haltungen und den Freiheiten und den Kompetenzen ähm, entspricht und äh, ein schönes zitat von aus dem buch von Diane Hess und paula mcvoy these skills and values don't occur overnight also das braucht eher jahre äh, argumentieren die äh, um das auszubilden ähm, und das zweite und das sage ich sozusagen als projektleiter von gewaltprävention und demokratie lernen und wir verknüpfen fortbildung und demokratie pädagogische schulentwicklung. Lehrkräfteausbildung sollte möglichst als Bestandteil von demokratiepädagogischer äh, Schulentwicklung gedacht werden. Vielen Dank. Ich freue mich auf eine kontroverse Diskussion. <lacht>